Ihr fantastischen Menschen da draußen, ich grüße euch. Heute ist wieder eine Blätterfolge dran und zwar wieder eine Leihgabe von dem guten Kai, den ich wieder. Konami Spieleberater haben wir hier Super Mario Power von Nintendo selber. Ja, der hat mir einen ganzen Stapel an Spieleberatern geschickt. Da habe ich natürlich auch viele, viele spezielle zu Super Mario World 2, für die ganzen Secret of Mana etc. Da habe ich mich jetzt allerdings entschieden, die werde ich jetzt nicht so unbedingt machen, weil das würde sonst sehr, sehr eintönig, wenn man da jetzt nur ein Spiel bespricht. Aber in Super Mario Power, den Spieleberater, da wären nämlich gleich drei Spiele besprochen, und zwar Super Mario Bros. 1, 2 und 3. Wobei hier natürlich, sieht man hier natürlich äh, über 100 Seiten Mario 3. Ja, der Fokus lag da eindeutig auf Super Mario Bros. 3. Ich würde aber sagen, wir schauen da auch gleich mal rein. Ich werde hier auf jeden Fall in jedes Land nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Denn eine kurze Story äh, zu meiner Spielegeschichte Super Mario Bros. 1 war sogar mein erster Bezugspunkt zu den Super Mario Bros. Spielen. Und zwar auf dem NES war das ja damals dabei und äh, mein Bruder hatte das damals und das war wirklich denn so meine, mein Berührungspunkt Nummer 1. Super Mario Bros. 2 hatte ich denn natürlich auch. War ich so großer Fan von. Damals hat man ja noch nicht so ganz verstanden dass es ja eigentlich kein richtiger Teil war, aber damals hat man einfach mehr experimentiert und das finde ich halt herrlich. Der dritte Teil, was natürlich hier die äh, Haupt, äh, ja, format macht hier, den habe ich allerdings noch nicht so gespielt. Natürlich habe ich ihn schon mal gespielt, aber den hatte ich halt damals nicht so erlebt. Ich weiß wohl, dass das ein Kumpel hatte, wir haben das damals ganz gerne gespielt. Oh. Aber, ja, wie gesagt, deswegen ist meine Beziehung zu den ersten und den zweiten Teil irgendwie mehr. Deswegen schauen wir einfach mal, was uns hier alles erwartet. Aber hier eine super Analyse zu Mario. Sein spezial angefertigter Kappenschutz, allzeitbereiter Bowser-Radar, seine, seine Augen. Super Riecher für drohende Gefahren. Dann haben wir hier direkt Verbindung zu in Not geratenen Prinzessinnen, den Block-Zertürmerer. Hemd für kleine, untersetzte Superhelden mit Bauch, süß, süß ausgedrückt, der Pilzverteiger, der Mund, Stahlverstärkte Schildkrötenstampfer, okay, also Stahlkappenschuhe, womit er dann die Schildkröten entsprechend zerschmettert, spezielle Mario-Gewichtskontrollknöpfe, okay. Schauen wir mal. <lacht> Ja, cool ja sehr schön also so eine kleine äh, mario übersicht haben wir hier ne? äh, 81 hier der auftritt bei donkey kong dann natürlich hier überall eher in den arcades in donkey kong junior super mario brothers dann natürlich hier der erste nes teil wo es denn richtig gestartet ist der zweite dritte teil super mario land und dr mario das scheint also irgendwie so 1990 herumgekommen zu sein aber eine schöne übersicht dass er mal so ein bisschen auch die die die hauptspiele äh, zeigen komisch dass sie hier super mario land nicht mit im haben aber, na gut, sie wollten sich wahrscheinlich auf die NES-Titel konzentrieren, denke ich mal. Ach, und Gastauftritte, ja, die waren ja damals ja wirklich groß. Finde ich ja cool, dass sie hier alles so aufführen. Ähm, auf dem Game Boy ging es ja richtig los, wie man hier sieht: den ganzen frühen Titel wie Tennis, Golf, F1 Race, Tetris, Alleyway, Da war da überall drin, und ich weiß auch, wie ich als Kind mich immer tierisch gefreut habe, wenn Mario irgendwie so ein bisschen so halb versteckt irgendwie zu, zu erspähen war. War einfach super. Ne? Damals war man noch nicht so nicht, nicht so streng, was das angeht irgendwie. Marius geistiger Vater natürlich. Da geht es natürlich nicht ohne Miyamoto. Das scheint hier ein kleines äh, Interview zu sein. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ihr könnt ja vielleicht mal pausieren, wenn euch das mal interessiert. Um euch das jetzt mal genauer durchzulesen. Sehr, sehr, interessant. Das sieht ja noch so ganz jung aus. Na ne? ja klar, Anfang 90er. Das sieht natürlich heute etwas anders aus. Und da haben wir natürlich sogar My Brothers 3. Das hat ja damals wirklich so alles weggefegt, was, was irgendwie möglich war. Der Hype war riesengroß. Ich kann mich daran erinnern. Es gab ja sogar diesen einen äh, speziellen Film. Ähm, The Wizard heißt er im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt im Deutschen hieß, wo auch, auch im Vorfeld das Spiel riesen gehypt wurde. Und äh, jeder wusste im Prinzip, alles klar, da kommt was riesiges, ist auf uns zu. Dann haben wir hier natürlich äh, verschiedene Power. Äh, es hat ja auch Das Spiel hat auch viele, viele Sachen eingeführt, die dann auch später viele, viele Plattformer ja auch hier ja, weiter benutzt haben. Wie diese Übersichtslandkarte, wo die Level auswählt um so weiter, um so mal ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen, wie die Welt aufgebaut ist und so weiter. Hier ne? ja, aber sehr, sehr kleinteilig war, was der alles kann. Schwanzattacke etc. Ähm, Super Mario Power, Super Mario Magie, ja die Wolken gibt es, Hammer gibt es, also da wurde wirklich alles geupdatet ohne Ende. Vor allem konnte man ja auch auf dieser Karte dann auch diese Gegenstände einsetzen, was ja auch ne, durchaus innovativ war auf jeden Fall. Mario Spezialtechnik, Diagonalsprünge, Durchschlittern, Rampensprünge, um die Ecke springen, geducktsprünge, kleine Abgründe überlaufen. Stimmt, das war immer, aber obwohl das das konnte er schon im ersten Teil, das konnte er schon im ersten Teil. Das ist auf jeden Fall der Panzertrick und der Freifallsprung. Ja. Mario One-Up-Tricks. Ach, hier werden auch wirklich so diese, diese kleinen Cheats hier quasi äh, aufgeführt. Boah, war das Gegner. Also das ist wirklich sehr kleinteilig. Und mal gucken, ob hier die nervigsten Gegner, was ich am nervigsten immer fand. Und zwar die Hammerbrüder. Die waren immer so extrem nervig, weil die immer die, die, dieser Hammer gespammt haben, die auch diese komische Flugbahn hatten. Also, boah. Und die Senke Sonne natürlich. Die Sonne. Die Sonne war sowieso fies, wobei ich auch nie mit diesen äh, Huibus irgendwie kam, muss ich sagen. Die Weltenkarte. Ach, hier sogar mit Ausnehmen. Doch, ist zum Ausklappen. Uh. Hier die verschiedenen Welten. Haben sie richtig Mühe gegeben. Ja, also im Prinzip so Jump one mäßig natürlich, man hat die verschiedenen Landschaften, man hat eine Wüstenwelt, man hat eine Dschungelwelt, man hat eine Lavawelt, man hat eine Eiswelt, so das Übliche, aber es ist ja cool, dass sie hier sowas zum Ausklappen haben, sehr schön. Ach, dieses Mario Kartenspiel, das war ja auch immer, dass man verschiedene Sachen einsammeln konnte und dadurch auch Upgrades freischalten konnte. Feld 1. Ja. Also haben sie wirklich sehr schön äh, aufgemacht, würde ich sagen. Na ja gut, jetzt haben sie ja natürlich jetzt Level für Level ähm, durchgesprochen hier. Wie gesagt, das werde ich so ein bisschen mal grob nur überblättern. Ähm, aber haben sie ja wirklich jedes hier einzeln besprochen. Ne? Und äh, also hier ist wirklich das Wort Komplettlösung oder Spieleberater sehr ausführlich gemacht auf jeden Fall. Finde ich krass. Obwohl nicht, nicht jedes hier, sehe ich gerade. 1, äh, ach nee, gar nicht. 1,5. 1,4 ist ja das Minifloss. Ich wollte gerade sagen, okay, von wegen 1 und dann zu 1,5 überspringen. Aber nee, da haben sie wirklich hier alles. Die Flugschiffe fand ich auch immer so geil. Die, die, die, die Musik, die, die war echt immer so. Äh, ja, also. Äh, Ganz ehrlich, jetzt wo ich dieses Magazin durchklettere, ich habe diese Super Mario Bros 3 Musik im Kopf. Ich weiß es auch nicht warum, aber irgendwie ich habe die im Kopf. Ja, die Wüstenwelt, da wo es natürlich schon etwas schwerer. Ähm, ja. Diese Sprünge, also Uh, es ist, ich bin mir gerade etwas still, weil irgendwie bin ich jetzt gerade selber so etwas geflasht, wenn ich das jetzt durchblätter, da kommt mir doch mehr bekannt vor als ich dachte, ich frage mich wieso. Land des Wassers, das das weiß ich, das war richtig cool, weil man ja diesen Froschanzug hatte, der war ja auch da neu und da könnte man ja wesentlich besser durch das Wasser navigieren ne? und natürlich auch so hier der ähm, hier der Dingsanzug, wo man überfliegen konnte. Der Waschbäranzug. Das war natürlich das, das große, große Feature. Wenn man es korrekt angestellt hatte, konnte man ja ganze Level fast schon überfliegen. Das war schon echt geil. Äh Aber diese Zeichnung, ne, die finde ich hier so echt super geraten. Also das ist ein sehr schöner Spieleberater, der wirklich sehr ins Detail reingeht. Mini-Schloss. Das ist ja so dunkelblau gestaltet. Das habe ich auch gar nicht mehr so im Kopf. Ha. Ha, ha, ha, ha. Land des Wassers. Wie gesagt, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Ich überspringe mich hier relativ schnell, ach guck mal hier auch, auch wie die Münzenanzahl ist und so weiter, also hier mit den Zeichnungen haben sie sich echt Mühe gegeben und wie ja alle wahrscheinlich auch, ich mag ja diesen Stil einfach, ne? der ist einfach klasse, dieser, dieser 90er Mario Zeichenstil, in der heutigen Zeit werden natürlich dann eher so 3D Renders und sowas benutzt, aber damals hatten die so einen ganz eigenen Zeichenstil und das finde ich einfach klasse irgendwie, oh ja die Hammerbrüder. Das, da haben sie das richtige Bild hier auf jeden Fall gemacht. Ach, herrlich. Aber hier, ja, der, der Waschbäranzug, ne? Obwohl, so ein richtiger Waschbär ist das ja gar nicht. Das ist ja viel zu rötlich dafür, ne? Eigentlich. Eigentlich. Äh, Land der Riesen, stimmt, das war auch cool, weil er alles so ein bisschen größer war als sonst. Ähm, und ich mag es ja, wenn, wenn so Spiele auch so, so ein bisschen mit der Größe und äh, Höhe und so weiter ein bisschen spielen. Finde ich immer sehr, sehr herrlich. Land des Himmels. Auch sowas habe ich auch immer gehasst, genauso wie Eislevel, weil man natürlich immer viel Potenzial hat, auch abzustürzen. Und das mag ich immer so in im Spielen. Nicht so unbedingt, sage ich mal. Wobei hier, ne, man sieht, sieht auch, auch ein bisschen äh, vertikale Levels, also horizontal. Ich verwechsel die beiden immer, ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. <lacht> da guckt er ängstlich. Wie gesagt, ich habe das Spiel gar nicht so ausführlich gespielt, aber hier sieht man auch, dass sie mit den Level-Architektur auch mal was anderes gemacht haben. Ne? Dass es einfach nicht nur von links nach rechts geht oder von unten nach oben. Nein, es geht schräg. Da sich echt Mühe gegeben, was mögliches rauszuholen. Ja, pf, Eis. Boah. In jedem Spiel hasse ich Eislevel oder Eisdungeons Dungeons oder ähnliches, weil dieses Rumrutschen, das ist immer nur arg nervig, ich sag euch. War ich nie ein Fan von. nicht mal ansatzweise. Stimmt, da gab es auch den, den Hammeranzug, Dings, ne? Da war man schon fast übermächtig gefühlt. Land der Röhren. Da haben sie aber echt, echt Mühe gegeben. Und vor allen Dingen war es ja auch damals gar nicht so einfach, die, dieser, diese eigenen Abschnitte äh, ja irgendwie hinzukriegen. Ne? Man konnte ja nicht einfach Screenshots machen, wie heutzutage, sondern musste das dann echt alles manuell zusammensetzen und bearbeiten. Das war ja auch damals ein Riesenproblem für die ganzen Spielemagazine, irgendwie überhaupt Spiele-Screenshots zu machen, vor allem zum Beispiel vom Game Boy. Das haben die ja echt irgendwie abfotografiert. Und dementsprechend sieht das auch in den Spielemagazinen auch immer so aus. Ne? Land der Dunkelheit, oh uh, ja, das ist das, das Fiese, genau, daran habe ich mich erinnern, ähm, da war ich bei meinem Kumpel und der hat das bis dahin weitergespielt. es gab ja auch die, diese Warp Level und sowas und da, da ist wirklich, glaube ich, jeder hat da wirklich Blut und äh, Wasser geschwitzt, Ach, echt fies, war, es ist, man, man springt quasi von, von diesen Panzern zum Panzern und die schießen alle und wenn man nicht aufpasst, dreht man unter die Panzer und so weiter, alles nicht so einfach auf jeden Fall. Das Mini-Schloss hier und natürlich hier der große Kampf. Ähm, irgendwie habe ich krieg, krieg richtig Bock, das nochmal zu spielen, glaube ich. Das ist auch glücklicherweise ja auch auf der Mario All-Stars Collection für Super Nintendo auch mit rausgekommen. Ähm wo es ja so eine Art HD-Remake bekommen hat. Ich sag immer, für mich so ein bisschen spaßesweise das erste HD-Remake, das, das es jemals gab, äh, gab es natürlich schon, schon, schon andere Titel. Aber was, was mir so ins Bewusstsein gerückt ist, auf jeden Fall. Aber kommen wir zu Super Mario Bros. 2. Ja, da wissen die meisten wahrscheinlich von euch, dass ist ja eigentlich nicht als ein Super Mario Bros. Spiel entwickelt worden, weil das eigentlich Super Mario Bros. 2 ist das was auf der Super Mario All Stars Cartridge als Lost Levels bekannt ist. Das war im Prinzip dem ersten Teil sehr, sehr ähnlich und kann man so als so eine Art ja, Levelpack, sage ich mal, äh, bezeichnen, weil im Prinzip war es wirklich nur dasselbe, nur noch mal viel zu schwer. Und da die, da die Japaner ja damals so ein bisschen gedacht haben, okay, dem westlichen Publikum, die sind nicht ganz so hardcore drauf wie wir, den können wir das nicht ganz so zumuten und deswegen ähm, haben wir das Spiel bekommen. Ich weiß nicht, wie das im Original heißt, aber eigentlich im Original äh, äh, hat das irgendeinen anderen Namen, ist auch ein anderes Universum und deswegen äh, haben sie einfach das Spiel genommen, weil das gut war und halt da die Super Mario Charaktere als, boah, als draufgeklatscht und hier und da ein bisschen was angepasst, deswegen spielt sie das auch so anders, ne? also ihr bekämpft nicht Gegner, die mir auf den Kopf springt. das könnt ihr zwar machen, aber davon sterben sie nicht nein, ihr müsst so Gemüse auf die werfen, das heißt ihr habt so ein kleines Gemüse, das müsst ihr halt hochziehen und damit bewerft ihr die dann und dadurch äh, gibt es auch viele, viele verschiedene Sachen die auch entsprechend äh, ja in einem quasi Mario-Kanon vertreten sind, wie, wie diesen Dodo, das bestimmt hier irgendwo, noch hier die, die Birdo, genau, und hier diese verschiedenen äh, Gegner-Typen, die natürlich nur bedingt in das Super Mario-Universum eigentlich passen, aber um hier hinzukommen, was hier halt auch die Besonderheit war, dadurch, dass das Spiel verschiedene Spielecharaktere hatte, mit verschiedenen Eigenschaften, hat man das hier übernommen, also ich habe immer, glaube ich, gerne mit äh, Prinzessin Toadstool gespielt, weil die mit ihren Rockhals immer so kurze Zeit schweben konnte, und das ist natürlich immer sehr sehr angenehm wenn man irgendwelche schwierigen sprungpassagen meistern will ne? war ich immer sehr sehr zufrieden und genau mit graben und ich weiß auch wie, wie die diese unheimlichen masken die werden hier irgendwo bestimmt auch sein oder auch nicht doch da hier fanto die fand ich immer ganz fies, weil man musste halt immer mal so Schlüssel sich irgendwo herholen. Und dann haben die einen quasi so lange verfolgt, bis man den Schlüssel entweder fallen gelassen hat oder in der Tür benutzt hat. Und als Kind hat man natürlich Panik bekommen. So eine, eine unheimliche Maske verfolgt mich. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Aber auch die Bosse, die waren echt cool. Also ich habe das Spiel super gerne gespielt. Fast sogar lieber als den ersten Teil, würde ich sagen. Weil da, selbst da habe ich schon gemerkt, dass das schon ein großes Upgrade im Vergleich zu dem ersten Teil ist. Ja gut, hier werden sie wahrscheinlich äh, nicht mehr ganz so genau drauf eingehen. Wo Doch, doch. Obwohl ich weiß nicht, wie, wie viele Level die einzelnen Welten hatten. Ob die wirklich nur so wenig waren? War das so? Ähm, also man hat fliegende Teppiche und, oh ja, wieder ein Eislevel, ne? Super großer Fan bin ich, ja. genau. Also es ist schon cool gemacht, ne? Ähm, ach, sind so doch mehr ins detail gegangen als ich gedacht habe ich, ich habe es damals auf jeden fall nie zu ende gespielt das weiß ich auf jeden fall äh, warum weiß ich gar nicht aber irgendwann waren halt die leben aus ne? und so viel continuous hatte man da irgendwie gar nicht der wüstenland wie gesagt das ist halt so plattformer klischee da war immer von, von, von jeder welt hat man da immer verschiedene sachen ähm, ne, wüste Eislevel normales level Sowas war halt immer dabei irgendwie. Ja, dann kommen wir schon zum ersten Teil. Super Mario Bros. Das hat ja wirklich so die, die Spielegeschichte revolutioniert. Ähm, auch ein sehr schönes Spiel hat mich wirklich sehr lange begeistert. Auch damals kam ich nicht so weit, aber da war ich auch noch relativ jung und habe es da nicht so gerafft irgendwie. Ähm, hat aber wirklich sehr, sehr viel für, für das ganze Genre gemacht. Da schon viele Standards gesetzt und ja fast im Alleingang das, das, das NES so weit gepusht. Wunderbar. Aber hier gehen sie wirklich nur ganz, ganz grob ein, oder? Also, also wirklich hier nur, das ist das Level. Äh, ohne jetzt groß äh, Tipps zu geben und so weiter, aber dann gut, äh, zu dem Zeitpunkt war das Spiel ja schon sechs Jahre alt, da gingen sie wahrscheinlich nicht so davon aus, dass jetzt so viele Leute jetzt unbedingt wissen wollen, wie es da weitergeht. Ja, und das war's schon. Ah, hier Club Nintendo Ausweis, genau so einen hatte ich auch. Also müssen wir natürlich ein bisschen Werbung machen, aber sehr cool äh, haben sie hier noch bitte Luigi hier bezeichnet, das ist ja Luigi-Deckel, Überraschungssignalgeber, Koopa Ärgerdetektor, detektor Bowser-Warnsystem, Mario SOS-Sensor, scheußlich grünes, aber seltenes Hemd. <lacht> die dissen hier schon Luigi. Also man merkt schon, dass Luigi nicht umsonst immer nur die zweite Geige spielt. Ne? Feuerfeste Handschuhe, gefederte Stiefel für extra hohe Sprünge ohne Stahlkappen. Ja. Das war der Spieleberater. Wie gesagt, er ist relativ dick, aber ich fände es jetzt sehr eintönig, jetzt äh, die ganzen dargestellten Level so ein bisschen näher zu betrachten. Wenn euch mal ein bestimmtes Level irgendwie interessiert, könnt ihr ja einfach die Pause-Taste drücken. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch eine relativ kurze Blätterfolge, aber ich wollte jetzt einfach nicht zu viel Unsinn labern. Äh, das bisschen Unsinn, was ich gelabert habe, reicht, glaube ich. Und die Kai, vielen, vielen, vielen Dank für diese Leihgabe. Ich schicke dir jetzt die äh, Spieleberater auf jeden Fall alle wohlbehalten zurück und äh, ich hoffe ihr hättet Freude dran, es ist wirklich ein schöner Spieleberater, geht sehr, sehr ins Detail, aber natürlich Fokus ist eher auf Super Mario Bros. 3 was hier aber eigentlich ähm, schon auf den Cover auf jeden Fall auch gesagt wurde also, vielen, vielen Dank dass ihr reingeschaltet habt ihr Lieben und einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt macht's gut, tschüss